Da werden wir aber schon. Werden wir schon schaffen. Ja. Ich fand, wir hatten das schon relativ im Griff. Ja. So, ich bin bereit. will ich auch. Dann, oh, auf ins Getümmel. Dann versuchen wir halt noch mal Da. Aber sind, hm. hm. also sind wir schon dahinter, oder was? Spania, huh. Okay, dann haben wir wohl was geskippt. Nee, halt. Moment mal sind wir wieder am anfang ich glaube, wir sind wieder am anfang nein ach, nein sind wir, sind wir am anfang hm. sind wir wieder am anfang ja wir sind wieder am anfang nein ach komm dann machen machen wir jetzt mal eben hier ganz schnell ja ein Roman befallender befallener Kadaver. Was für ein Gestank. Mhm. Haben wir sowieso eine neue Aufnahme. Ja. Wie gesagt Du hängst ja eher an den anderen paar dran. Ja, aber jetzt. Um ja, zumindest. Jetzt, jetzt wir wieder. Jetzt, jetzt, wieder einmal, jetzt einmal sowieso wieder, ne? Dann wieder ja ein zwei Stunden Part. <lacht> ja. Und da haben wir. Das, das ist eine neue Aufnahme hier. Ja. Fast schon. Ich lasse mir schon mal einfallen. Ja. Du machst Fast. das ja schon. Okay. Nee, nee das ist, gar nicht, ist gar nicht ganz am Anfang, glaube ich. Nee, nicht ganz. Ja. So, schick mich mal nicht da oben hin, weil ich hab sowieso keinen Platz für irgendwas. Obwohl, überhaupt nicht. Ja, Schau ich einfach da hoch. Ich muss es haben. Ich muss das haben. Ah. Ich mache die Typen hier wieder glatt. Ja. Ich kümmere mich hier um. Alles. bleibt da, wo du bist. mache ich platz. Ah. Oh, oh you <lacht> uh. ah. <lacht> der, hat, der hat mir mit der Schaufel ein, ein übergezogen. Was <lacht> muss ich mal vorstellen? Er hat mir einfach mit der Schaufel eine übergezogen. Was fällt dir mein Geld ein? Oh Geld, okay. das kann ich einsammeln. Oh. Okay. Das kann, kann ich einsetzen. Kann ich die schon äh, einsammeln? Cool. Oh, noch ein Gold. Gold, Gold, Gold. Das ist keine Schatzkiste aus Plastik. Also rückwärts bin ich hier nur Gold gerade. Was kann ich noch einsammeln? nein nein muss nachladen. Hallo. Okay. Hallo. <lacht> uh. hm? ah, shit. jetzt kann ich ja uh, warte mal. Tausch mal was mit dir? Dein Niedermo. Dein hm, Warte, da steht doch noch einer Mann. So. so, jetzt haben wir unsere Ruhe. So, so. was? willst du? Hier. Gib mir die Schrotblenden Munition. Und da gibt mehr halt rote Trotten. So, genau. Ich die dir Geklaut. Lade nach. Schon ob ich wieder Platz frei. Ja, okay, jetzt muss ich mich wieder darüber schicken. So. Oh. <lacht> was? <What? lacht> <lacht> Wo? Am klo ich, ich habe oh. hab gerade bei seinem Toilettenbesuch gestört oh, noch ein rotes kraut ich habe noch ein großes kraut eingesammelt Ich habt doch gar keinen platz mehr also jetzt brauche ich ein grünes kraut warum schieße ich überhaupt lade nach na gut, schick mich mal kurz hier rüber. Ja, Moment, das war hochgehen. Warte. <lacht> <lacht> <lacht> ah. Hast du den, den Ratschlag gesehen, den er gemacht hat? Das war ziemlich... Das war ziemlich stylisch, mein Freund. Also die Granaten. Granate, die will ich eigentlich mitnehmen. Na, kannst du ja gleich noch. Warte mal. Jetzt kann ich's. maschinengewehr munition grünes Kraut. Grünes Kraut, und ich habe keinen Platz mehr. Na, warte mal, komm mal her. Muss warten, ne, ja. Ach, danke. Ach. Warte, gehe ich dir mal das rote Kraut. Mhm. Und die mitnehmen. Nein. Oh, ich kann. Jetzt, jetzt haben nehmen. wir doch wieder. Jetzt haben wir doch wieder dasselbe Problem. Check mich das mal Nein. rüber. Äh, ja, ich schick dich jetzt noch rüber. Ja. Und du musst you can do it Go. so und ich land dann hier ich muss ja runtergehen und du musst mir du musst mir ein bisschen helfen ja weil hier sind eine menge ja. leute immer wieder kommen also ich gehe eine etage tiefer ja du musst glaube ich ein paar leute damit helfen abzuschießen ja ich sehe sie oder ich ja. <lacht> oh, glaube ich muss runtergehen. Ja. Äh, ah, ich kann hier runter, <lacht> gehen auf die A. Oh Gott. Werfen alle Beile auf mich. Der nimmt mich gerade den Digger. Ah! Ey Digger, ey Digger. Ey Digger! Ah, Digger! Ich meine, fast bewegen die sich schnell oh, oh. heilung Wo ist meine heilung das ist so ein rotes kraut die sind ja noch mehr <lacht> ja, so sicher ja, okay Okay. Hey, sind Sie mal mach, so langsam fähig da unten? was bei der hey, mal mal Munition, immer hey, noch bringt etwas Maschinengewehr Munition. Danke, aber mach erstmal die Tür auf. Boah, echt <lacht> ich Dachte mit einschuss wert ist offen Thanks. danke für, für, für das bisschen maschinengewehr munition lade noch oh, irgendwie ist ja immer noch musik ja das heißt sie sind oh, irgendwo ich noch Aha. Ja, ja. Oh, er lebt auch. Oh, waschen die Munition. Nice. Lade nach. Er ja, lebt auch noch. dem, ja. ha. ha, ha, ha. dem habe ich den Kopf zertreten. Ähm. Da liegt noch grünes Kraut. Warte, ich habe auch noch ein bisschen Gewehrmunition für dich. Mmh. Äh, mal, ja, ein bisschen Pistolen und Schrotgewehr kannst Pistolen. du auch haben. Oh, oh. Ist ja. auch viel. Ja, waren zwei waren zwei Patronen Alter. Und, und pistolen zum habe habe ich habe ich so gut wie gar keine mehr ja. aber egal aber schon. ich habe auch noch zwei handgranaten so. jetzt bitte ohne probleme ja das wäre schön so kontrollpunkt ja hat man auf vorhin <lacht> Oh, okay, oh, hinter dir. Aw. <lacht> <We're coming. lacht> <Entschuldigung. We're coming. lacht> hinter dir. Hinter <lacht> Hinter <lacht> dir. Ah! Oh! oh. oh Gott. Ja, ja, Da unter Patrone. Au. Au. Au. Au. Weg Au. Au. Au. Au. Au. Au. Ja, da kommt schon die nächsten. <lacht> Nein, die wollte ich nicht einsammeln. <lacht> Pass auf, bei dir sind ein paar. Ja. Kann aber mal ruhig der mal sprechen ist ist Aber oh, es oh, dauert. Ah. Na gut. Tor. Aber der Aufstieg steht wieder auf. Ich oh glaube, no, wir sollten einfach gehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach. Kommen wir gehen einfach. Denn er steht gerade ein bisschen dabei. Also. Ah, nein! Ah, nein! Oh. Nein! Er war doch schon Scheiße. tot, Mann. Ja. Er war doch schon tot. Ich hab, ich hab noch ein bisschen Geld. Ähm. Hm. Wo oh, ist Erstmal, ähm... Möchtest okay, Geld bekommen? Ja. Äh, ähm... Aber die Kapazität ist verbessert. Ja, ich bin fertig. Uh, ich auch. So. Okay. So. Okay. okay. gestand <lacht> einmal oh Gott, go. so, ich sollte ihn vielleicht mal mit meinem sniper -Gewehr ein paar mal abschießen mal ein bisschen mehr schaden ja. Und ich meine zeit dafür ab äh uh, ich. Dann gehen wir noch ein Stück zurück. Okay. Oh Gott. Ja. Gott, der Weg ist hinix. Das Stück. Oh, sieht hm? er. Wie schnell down gegangen ist. den Wächterschlüssel. Der ist hinter dir. Der zeigt hinter dir. Ah. Oh nein, nein, ah. Ah. <lacht> Mann. der ging nur jetzt gerade so schnell taun. Ja. Okay, also, also du musst mir mit deinem Gewehr drauf schießen. Okay. Ja. Ja, wenn ich die Zeit darauf nehme zu schießen, dann, schon. dann hast du bestimmt. Ja, hast hast du bestimmt ah. ja dann du mal ich gehe ganz ja. weit hinten ja wir stehen alle hinter dir ganz weit hinter dir ganz weit hinter dir ja und okay, von da auch schon hinter dir Au. Ja, genau meine ich erst mal Chance haben. Ja. Ah. Ja. Ich glaube wir müssen hier ein. mir, Kollege. Das ist so. du Na. Na. ich hab's Geh weg. Oh, oh. Jetzt ist er da und komm, wir nehmen jetzt, wir nehmen einfach den Schlüssel und gehen. <lacht> ah. ah! nicht sie Komm nicht zu ihm. Ah, nein, <lacht> nein, nein! <lacht> nein! <lacht> nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Wenn er uns einmal hat, ne? Oh. Ja, wir, wir haben es doch schon! <lacht> Zweimal! Wenn nicht sogar schon dreimal! Ja. <lacht> Na, warte, du. So. warte, ich kümmere mich jetzt um die. Ja. Näher kommen. Komm. Ah! Yes! Noch ein Muni, noch ein. Oh der wird. Was Bamm ins Gesicht. auf oh, der lebt noch ah, geh da geht er weg ich muss den noch treten oh, ich weiß nicht wo ich hinlaufe ich glaube der ist bei mir oh, ich sehe da auf der karte oh, geh weg. Ich komme da hin, komme da in die Ecke. <lacht> Alles nachladen. So, Schlüssel nehmen und abbauen. Hab ihn. Nein. Uh. Make Way, coming through! Wo ist er? da ganz hinten. Ja. Genau, ich kaputt. Hä? Ah, kaputt. Hä? Uh, was? Ist tot? Ja. Oh. Okay. Ich will noch okay. Hat er was hinterlassen? No. Uh, äh. Na dann wir weiter. Wieso kann man nicht die sie einfach mitnehmen? Ja, genau. Warum nicht einfach so? Äh. Na gut. Lade nach. noch Na, mal weiter. Endlich. Jetzt kann es auch mal weitergehen. Und... Hm, ich weiß nicht, ob ich da dran denke oder nicht. Mal schauen. Irg irgendwie, Ich würde schon mal einfallen. Ja, lass dir was einfallen. Nein, du machst das ja schon. Oh, also also Ja, ich habe den Schlüssel. Was ist das... Was? Oh, Cash. Goldbaden. Gold. Norm, Norm. der und oh, kommt jetzt weiß ich, ich denke, was jetzt kommt. Das könnte auch, das könnte auch nervig werden. Oh Gott. mich überhaupt wie lange das Kapitel überhaupt noch ist. Du hast sie aufgemacht. Wie eine echte Frau. Ich habe auch kein Roses kraut mehr. Warte, ist das ist eine. könnte das sich die Stelle mit den. Ich glaube ich weiß es. Ja, okay. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube dann. Jetzt Motorräder? Ja. Okay. Hallo. Ja, so, ich muss. muss mich jetzt konzentrieren. <lacht> oh mein Gott. Dem geht's gut. three Du die linke, ich nehme die rechte Seite. Ja. einmal einmal frecken 500 auf jeden fall ja yeah? ja weil die 500 auf der tastatur Oh! Oh! Ja, ich, ich hab, ich hab mein, mein Kommando auch verkackt hm. mit, mit X und A. Ja. Na, ja, wir können die Katze nicht skippen. Ja, Ein bisschen davon. Ah, knopf. Okay, ich hab jetzt den falschen gedrückt. Ich, ich, ich nehme die rechte Seite, du nimmst die linke Seite. Keine Ahnung. Ich schieße ein und du schießt ein. Okay. Oh, ich dachte war oh. bei mir war oh, was anderes okay. jetzt. Ey. Ja, bei mir war äh, was, was ZL und ZB. Bei mir ist die Katze gerade so asynchron, aber egal. Ja. Das, ist das Ende von Cheva? Sind Wir sind sicher. Wir haben es geschafft. Unsere Helden, die BZAR. Ja. Yeah. Man, am I glad to see you guys. Ja. Yeah. Chris Redfield. Chris Redfield. Shiva. Thanks, Josh. I owe you one. You guys know each other. I trained under Josh. He taught me everything I know. Shiva became little sister of the team. Now, Shiva. You must continue your search for Irvin. According to the data we retrieved from the hard drive, we believe he has moved on to the mining area. There is more info inside we'll follow after taking care of business here and keep your radio handy just in case, Thanks, just, Josh. In case. In just in case ersten just in case der Verband mit justin beaver alright oh, oh, hey. jill so gerade gesagt, Chill? Ja, Chill. Chill? Das Chill Jill Sandwich. Chill doch mal selber. Ja. Hey, wir haben's ja ey, wir haben es geschafft. Yay. 2-1. Ich habe gar kein oh, Ranking Mann. bei mir. Ab. Also ich habe Rang B. Also wir wir einfach mal sagen, wir kriegen beide Rang B. Hey, du hast in einer Stunde und zwei Minuten. Ich habe in 20 Minuten und ein Das zählte nicht. Wir hatten technische Probleme dabei. Vergiss das nicht. Ja, okay. Du musst weiter drücken. Ja, ich drücke auf Okay. Und dann machen mal die, war die Aufgabe nicht. und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.